hero Shirts sind für Eterna Star-Produkte, die sich abheben von einem Standardprodukt, die einfach mehr können. Das Performance Shirt ist eines dieser Reihe von den Star-Produkten, die wir als Marke jetzt etabliert haben. Also es hat eigentlich vom Start weg aus super funktioniert und es zeigt auch, dass das genau diese Fusion aus Clothing und Sportswear, also diese super edle Optik, so perfekt miteinander verschmilzt, dass das genau diese Attitude hat, die einfach so eine junge, moderne Generation anspricht. Die Printsprache der bei Aeterno hat sich im letzten halben Jahr ziemlich gewandelt. Wir machen sehr viel seitdem wirklich mit der Hand, also es ist handgezeichnet, handgemalt und die Inspiration kommt diese Saison von einer Indienreise auf so einem indischen Markt, der vor Farbfreude sprüht und diese ganzen Gewürztöne und diese gebrannten Töne sehr stark in den Fokus stellt. Also eine wichtige Inspiration waren tatsächlich diese bengalischen Tempelanlagen, die so besondere Rundbögen hatten. Ja, die meisten Menschen denken ja, dass diese Mandalas einfach nur die Vergänglichkeit symbolisieren sollen, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich eine Aufbewahrungsbox für gute Wünsche und Wellbeing. Indien ist ja ein Land, in dem Tradition und Moderne prallen wie in kaum einem anderen Land und das passt eigentlich perfekt zu unserer Marken-DNA auch.